So es ist Freitag, ich habe gerade Mittagspause und ich dachte mir, ich zeige euch mal einmal ganz kurz, wie es gerade aussieht. Es ist so geil. Ich habe mir einen Bagel mitgenommen und die Sonne scheint und im Central Park ist alles so richtig, richtig schön herbstlich. Und ähm, ja, noch ein paar Stunden und dann habe ich Wochenende. Mit einem schwarzen Druck wäre das bestimmt ganz cool. Aber es kostet 40 Dollar. Ich dachte vielleicht irgendwie zu Weihnachten oder so, aber das ist mir zu teuer dafür, dass es mich nicht von den Socken haut. Wie geil ist bitte diese Hose? Hammer! Oh Mann, so teuer! Und ich brauche inzwischen in Hosen eine Größe 40, obwohl ich mich so gesund ernähre wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben und so viel Sport mache. Und jedes Mal denke ich mir so, oh Gott, wie kann das sein, dass ich 40 brauche? Naja, aber ist halt so. Und die Hose ist geil. Die finde ich zwar cool, aber ähm, jetzt ist die zu kalt und ja, wenn ich jetzt nichts anderes mehr finde, dann bin ich froh, wenn ich nicht traurig bin, dass diese hier mir nicht gepasst hat, weil dann kann ich guten Gewissens die andere nehmen. Das ist die gleiche wie die graue, die hat aber so ein cooles Muster, ähm, aber auch die ist jetzt einfach für den Winter nichts. Aber schön, ich mag solche entspannten Hosen, die sehen echt cool aus, finde ich. So, ich bin jetzt äh, noch nach Chinatown gegangen in ein sehr, sehr typisches chinesisches, ungemütliches Lokal. Aber ähm, ich habe schon ganz oft gehört, dass es hier richtig gutes, günstiges Essen gibt. Und ich werde jetzt mal die Dumpling Flat noodles probieren. Die kosten nur 6 Dollar und äh, für 6 Dollar gibt es hier eigentlich nichts zu essen. Deswegen, ich freue mich und bin total gespannt und habe Hunger. Es ist gekommen. Girl, ich bin richtig gespannt. Sieht gut aus und es riecht auch schon voll gut. Also, willkommen nochmal in äh, Chinatown. So sieht das hier aus. Also es sieht so aus wie überall anders auch. Aber man sieht halt schon, dass hier sehr viele Chinesen oder eben Asiaten leben. Und die können auch teilweise echt gar kein Englisch. Also gerade die konnten kein Englisch in diesem Laden. Hier war ich jetzt gerade essen. Aber es war so lecker. Also, ähm, wer auf asiatisches Essen steht unbedingt nach Chinatown, es gibt hier so viel und ich finde, es gibt nichts besseres als so eine schöne Nudelsuppe, auch in Deutschland natürlich, irgendwie eine gute Brühe oder so. Ich glaube, was besseres kann man nicht zu sich nehmen. Und ja, jetzt gehe ich nach Hause. Es ist auch gleich schon halb zehn, glaube ich. Deswegen freue ich mich und gehe jetzt schlafen. <lacht> gute Nacht. Guten Morgen. Es ist Samstag, 8.18 Uhr, um genau zu sein. Und ähm, ich freue mich total auf den Tag, weil ich treffe mich heute mit einer Zuschauerin, die mich angeschrieben hat. Und vorher wollte ich jetzt noch Yoga machen. Und da muss ich noch das Video für morgen drehen. Deswegen ähm, fange ich jetzt direkt mal an. Und ich habe richtig gut geschlafen, bin vollkommen ausgeruht. Und ähm, trinke jetzt hier nochmal einen Schluck und dann ach, geht's los. Irgendwie habe ich im Moment so Probleme mit meinem rechten Bein. Ich weiß nicht genau, was damit los ist, aber ich kann es nicht so richtig belasten. Vor allem so beim Treppen gehen oder... Also Joggen würde jetzt im Moment nicht gehen. Und ähm, ich hoffe, dass mir die Yoga-Session jetzt heute Morgen ein bisschen dabei weiterhilft. Das ist jetzt auch schon seit zwei Wochen oder so. Deswegen, keine Ahnung, woran das liegt. Ob ich mich da falsch bewegt habe, aber ich weiß auch nicht, wie ich das wegkriegen soll. Deswegen ähm, probiere ich es jetzt mal mit Yoga. Das war mal ein produktiver Samstagvormittag. Es ist jetzt kurz vor zwölf. Ich habe das Video gedreht. Upsala, sorry. Ich habe das Video gedreht. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe das Video geschnitten. Ich habe gerade mit meiner ganzen Familie irgendwie geskypt und mich angezogen. Und das sind die Jeans, die ich gestern gekauft habe. Und ich finde sie so mega, mega, mega geil. Mit den dogmaten dazu. Richtig geil. Ich bin voll froh, dass ich sie gekauft habe. Und ich finde auch der Pulli passt da voll gut zu. Das ist ja auch der neue. Und, ähm Jetzt werde ich losmarschieren. Ich bin jetzt wahrscheinlich viel zu früh dann da, aber besser zu früh als zu spät. Und ähm, wir wollen zusammen... Also erstmal kurz zur Erklärung. Das ist eine Zuschauerin, die hat mich angeschrieben. Finde ich richtig cool. Also falls ihr ähm, auch mal hier seid und Zeit habt, dann ähm, sagt mir gerne mal Bescheid. Äh, falls es irgendwie passt, dann freue ich mich immer, äh, mich mit euch zu treffen oder Leute kennenzulernen. Ähm, als ich in Budapest war mit ein paar Freunden, haben wir uns auch mit einer Zuschauerin getroffen. Das war so nett, also... Schreibt mir gerne und wir wollen jetzt zusammen Kaffee trinken gehen und über den Weihnachtsmarkt und äh, ich freue mich und ja, jetzt geht's los. So, ich bin jetzt einfach mal auf halber Strecke ungefähr ausgestiegen, weil ich habe gemerkt, dass ich doch viel zu früh bin und ähm, dachte mir, ich laufe einfach noch mal ein bisschen rum und ähm, gucke mir hier die Gegend an. Ich bin jetzt bei der West 4th Street ausgestiegen. Ich habe noch fast eine Stunde Zeit, bis wir uns treffen, deswegen laufe ich jetzt hier rum und hier sieht es voll schön aus. Hier werden Weihnachtsbäume verkauft und ähm, da sind die Häuser so voll geil, finde ich. Und da ist so ein kleiner Park und die Blätter werden jetzt alle ganz bunt. Richtig schön. Ich liebe das so sehr, dass man einfach aussteigen kann. Und dann geht man ein paar Straßen und dann findet man einfach so eine geile Straße. Guckt dir das mal bitte an. Sieht so schön aus. Das ist der Straßenname. Und ja, man scheint ziemlich viele verschiedene. Essenssachen so, da gibt belgische Pommes, da gibt es so geile Asian Kitchen, das da sieht mehr italienisch aus, Sushi, da ist ein äthiopisches Restaurant, Cookies, also viele Falafel, geil, viele verschiedene Restaurants. Hier kann man bestimmt ganz gut essen gehen. Oh, das sieht auch nett aus, das Café. Oh, das sieht richtig cool aus. Jetzt kommt der Washington Square Park. Hier können wir auch mal eben durchgehen, also ich weiß gar nicht genau warum dieser Park so bekannt ist, kann mir das mal einer sagen? Ach guck mal hier gibt es auch so Schachfelder, so Leute die, die sich einfach hinsetzen können, Schach spielen können, richtig cool, das ist echt ein schöner warmer Tag dafür. ein Taubenmann! Guck mal! Der Taubenflüsterer! Wow! Oh Gott, oh Gott! <lacht> sehr schlimm! Geil! Richtig cool! Was passiert hier? Hier sind viele Menschen. Ah, guck mal. Show her how much you care. It's no question. It's the test of love. It's no, no question. I'm gonna sit right here. like, just <lacht> have is. Das ist so richtig das, was das Besondere an New York ist. Du gehst irgendwo raus, du gehst in irgendeinen Park und du siehst so viele geile Menschen, die so viel können und hammermäßig. Wow, was ist das für eine heftige Deko. Das sind einfach alles Beeren. Krass. So sieht es hier gerade aus, voll schön. Ich liebe das. das hier ist die Fifth Avenue bei Tag mal. Das sieht so schön aus, alles so alte Gebäude, ta ta das ist das Flatiron, jetzt ist das Licht natürlich gerade so, dass man das kaum erkennen kann, aber das läuft ganz spitz äh, zu und das kennt man so von Fotos. Und hier ist das Italy, das ist so eine richtig geile, eigentlich wie so eine Markthalle, so ein bisschen für italienisches Essen, mega, mega geil, probiert auf jeden Fall, wenn ihr da seid, den Kakao da drin, das ist so heftig. Der ist eher so Pudding-mäßig, also richtig geil. So, ich bin zurück zu Hause, habe mir gerade was Geiles gekocht. Das ist Reis mit Paprika und Möhren und einer geilen Tomatensauce und Lauchzwiebeln und das äh, werde ich jetzt essen. Und mal gucken, was ich dabei gucke. Vielleicht Höhle der Löwen oder so. So, es ist inzwischen schon halb neun. Ich habe jetzt gerade mein Video ähm, gemacht und ein Thumbnail erstellt. Das macht mir im Moment immer besonders großen Spaß. Und ich habe mir gerade eine Mango gemacht und jetzt werde ich anfangen, Höhle der Löwen zu gucken, weil ich habe irgendwie bis jetzt an dem Video gearbeitet und da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Good morning! Es ist kurz nach acht, ich glaube zehn nach acht oder so. Und ich bin schon unterwegs, weil... Einfach so eigentlich... Und ich bin auf dem Weg zum Fitnessstudio und zum Einkaufen. Und ähm, ich brauche unbedingt mal wieder Einkaufssachen. Ich habe fast gar nichts mehr da. Einkaufssachen auch gut. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Das mache ich dann danach. Und dann treffe ich mich gleich noch mit Nicky Das ist die Freundin, die auch mit in Boston war. Auf ein Bananenbrot. Und wir wollten uns, da wir ja den ähm, Weihnachtsbaum am Rockefeller Center am Mittwoch nicht sehen konnten den jetzt heute mal angucken und das ist auch schon das letzte Mal, dass wir uns sehen vor Weihnachten, deswegen ist das jetzt so unsere Verabschiedung und ich freue mich schon voll und es ist irgendwie cool so früh jetzt schon unterwegs zu sein obwohl es Sonntag ist, es ist leider ein bisschen bewölkt ja ähm, aber gute Luft, gute frische Luft so, es ist kurz vor elf schon, krass ey ja, kurz vor elf, ähm, ich bin wieder zu Hause, habe noch eingekauft, habe jetzt geduscht und werde mir jetzt was zu frühstücken machen. Und äh, mein Video ist online gegangen, ich habe noch gar nicht geguckt, wie es so ankommt. Ich bin voll gespannt, das mache ich jetzt ganz in Ruhe. Und dann, ich bin froh. Es ist so ein gutes Gefühl, wieder richtig gut. Ja, und ähm, erstmal frühstücken jetzt, ich habe nämlich jetzt echt langsam Hunger. So, ich bin fertig gemacht und ähm, gehe jetzt los. Es ist einfach schon wieder so voll. Ich hätte echt gedacht, es wäre jetzt leerer. Guckt euch mal die Schaufenster an. Und das letzte Richtig cool. Das ist so richtig schön Weihnachtsstimmung mit der Musik jetzt. Like right here, like just happen.